Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, im letzten Mal haben wir die 100 Sterne voll gemacht. Und heute werden wir uns tatsächlich aufmachen zum Finale zu Bowser und Peach aus den Ferien dieses Unholz befreien. Und machen wir uns direkt auf den Weg. Endlich ist die Zeit gekommen. Gehst du zum Zentrum des Universums, wo der dir kostbare Mensch wartet? Natürlich, wir gehen dahin wenn Peach retten, dann lass uns gehen. Genau meine Rede, Rosalina. Machen wir uns auf den Weg und mit all der Sternenkraft, die wir gesammelt haben, auch wenn wir eigentlich nur 60 Sterne brauchten, wir haben jetzt 100 Sterne, können wir die Macht von Rosalina entfachen und unsere Sternenwarte, oder eher gesagt, Rosalinas Sternwarte, wird einfach zu einem richtig krassen Raumschiff. Und mit dem sollte es kein Problem sein, zum Zentrum des Universums zu reisen, oder? Findet ihr nicht? Bestimmt. Und jetzt schön weg mit euch allen, weil... ja. Wow. Auf Wiedersehen. Das war's mit euch. Und ich liebe den Soundtrack bei diesem Finale. Über das Schloss gelangst du an einen fremden Ort. Sind dort, beeil dich. Ja, und wir werden sowas von gehen. Und Mario geht auf zu Peach Schloss Ja, war jetzt nicht so schwer, da schnell hinzukommen. Und da oben ist Bowsers Flagge gehisst. Und das wollen wir natürlich ändern, weil, naja, die gehört da nicht hin. Und jetzt geht's auf in Bowsers Galaxienfabrik. Das Schicksal des Universums. Oh, Junge. Das spricht doch für sich. Und ein riesiger, brennender Feuerplanet, der da auf uns wartet. So, da sind wir wieder. Sorry für den kleinen Cut, es geht direkt weiter. So, ich habe Mama gefragt. Du kämpfst nicht nur für uns, sondern auch um deine geliebte Person. Pass gut auf dich auf und was auch geschieht, verlier bloß nicht. Keine Sorge, Luma. Diese Lichtkegel haben ihre eigene Gravitation, folge ihnen. Mhm. Und die Musik hier in dem Level ist einfach nur genial. Da kann mir keiner was sagen. Ich würde sagen, das ist einer der wenigen Spiele überhaupt, Videospiele überhaupt, wo ich sage, ey, dieser Soundtrack, den kann man sich einfach nur anschauen, an, anschauen, ja gesagt, anhören. Selbst wenn man kein. Ähm, selbst wenn man sich. Gerade nicht äh, das Spiel. Selbst wenn man gerade das Spiel nicht spielt. Äh, Deutsch ist eine schwere Sprache. Und. Oh mein Gott, was was, was war das denn? Du Scheiße. Hilfe. ETF? Einer der wenigen Soundtracks, wo ich sage: Ey, dieser Soundtrack, wenn man den anhört, der ist episch wie sonst was. Ich glaube, das stimmen mir auch einige Leute zu. Der Soundtrack ist einfach nur genial. Und äh, ich wollte ja eigentlich heute mit euch mir noch die kleine Geschichte in der Bibliothek anhören. Ähm, das habe ich eigentlich auch getan. Bis ich dann im Part gemerkt habe, oh, die gesamte Geschichte ist noch gar nicht freigeschaltet. Und die wird erst freigeschaltet, wenn man den finalen Endboss macht. Und, naja... Ich konnte jetzt auch den Part hier nicht mehr mit weiteren Missionen füllen. Darum geht es dann heute tatsächlich schon zum Finale. Ich meine, es wurde auch schon längst Zeit, dass wir das tun. Und jetzt haben wir hier nochmal so eine kleine, ähm. Ja, so, so ein kleines Mash-Up aus den verschiedenen äh, Planeten die uns begegnet sind also jetzt nicht die echten Planeten sondern eher so ja wir waren auf vielen Feuer und Eisplaneten aber auch hier auf äh, Sandplaneten wo wir in tödliches Treibsand gezogen worden sind was ich eigentlich sehr sehr cool finde und hier müssen wir uns beeilen weil das ist zeitlich begrenzt wir sehen da geht schon hinter uns die Plattform weg also schön beeilen und hier schnell aufpassen dass wir nicht getroffen werden weil sonst, das geht schnell äh, ins Auge. Das wollen wir nicht riskieren. Na oh ja, damit. Und jetzt hier schön auffassen vor den Gegnern mit den Kugeln. Oh mein Gott, das war eng. Ich habe gerade Angst, dass ich zerstampft so werde. Oh mein Gott, Hilfe! Nein, nein, nein, Mario, bitte nicht in die Lava. Die ist fucking heiß und fucking Du Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ähm, ja, da komme ich jetzt nicht so schnell an eine Münze ran. Ich würde sagen, wir warten mal ganz kurz einfach. So, und jetzt einfach die Münze schnappen. Dann sollte das hoffentlich passen. Und die Kugelwillis haben uns in, nicht in Ruhe gelassen. Ich wollte es gerade sagen. Und dann sehe ich auf einmal den Kugel willi hinter mir. Ach du Scheiße, Hilfe. Hier kann man so leicht getroffen werden, vor allem von denen da. Oh, woher kommst du? Geh okay, dahin, wo du herkommst. Aus, aus, aus, Kugel aus dem Kugelwilli-Dorf oder so. Keine Ahnung. Auch du Scheiße. Und da sehen wir auch schon Bowser. Haha, <lacht> was suchst du denn hier? Prinzessin Peach ist hier drüben. Und ich glaube, jetzt heißt es. Alles geben. Wir müssen uns Bowser stellen. Um Peach zu befreien. Und natürlich auch das Universum. So, her mit dem 6-Leben-Pilz. Bevor wir in den Boss gehen. Und das Wunder nehmen wir noch mit. Auch wenn der Boss jetzt nicht so schwer ist. Muss ich leider schon mal sagen. Aber. Warum nicht? Okay, Bowser. Die Zeit ist gekommen. Der große Königsstern, der den Kern meines neuen Universums sein wird, nähert sich seiner Veränderung. Ich sehe genau hin. Ja? Der ist schon weit. Mit diesem Stern werde ich im Zentrum und mit Peach gemeinsam 10.000 Jahre lang unser schönes Imperium errichten und leiten. Und mein Imperium wird sich wie der Urknall im ganzen Universum ausbreiten. Und das heißt... Mario, du, du musst aus dem Weg geräumt werden. Das verstehst du doch, oder? Hm, nicht ganz, Bowser. Aber hey... Wir können gerne kämpfen, Mediables, wenn du willst. Wenn du keinen Bock hast. Einfach aufzugeben. Und wir sehen, Bowser hat schon eine neue Fähigkeit, die er gerade machen wollte. Und dann hat er sie doch abgebrochen, weil ich es seltsam fand. Und zwar kann er sich in eine Felskugel verstecken. Diese Felskugel kennen wir ja schon aus dem normalen Spiel. Ich glaube sogar schon von der allerersten Mission. Und die erinnert auch ein bisschen an. Ein Power-Up, was es dann in Mario Galaxy 2 gibt. Die, die das Spiel kennen und gespielt haben, werden wissen, welches ich meine. Zumindest ändert es mich dezent daran. Und ich denke mal, die Inspiration ist auch daher. Ja, den ersten Redden haben wir geschafft. Dieser, dieser Battle ist in drei Abschnitte, würde ich mal sagen, geteilt. Und jedes Mal müssen wir Bowser irgendwie anders dazu bringen. Getroffen zu werden von uns. Diesmal kommt er. Ach du Scheiße, Au. Kommt geht er in seine, in seine Kugel, in seinen in seine Panzerform. Oh, das war nichts. Oh, doch, doch. <lacht> das war ein interessantes Treffer. So weg mit dir. Und der nächste Treffer. Und jetzt geht's. In den Kern seines Planeten. Jetzt kommst du auf alles an, Bowser. Deine schönen Schockwellen, die bringen nichts. Die haben auch schon in Mario 60 nichts gebracht. Und da wollte ich ja nur das Schloss übernehmen. Als ob ich dich jetzt eine ganze Galaxie, das ganze Universum überlassen werde. Was denkst du, wer du bist? Also komm her. Dumme Exe. Verdammt. Er hat mich zu früh gesehen. Und her, nimm das. Bam. Okay, Bowser. Noch irgendwelche Forscht. Du weißt, au. Fuck. Du weißt, jetzt kommt es auf alles an. Und ich werde dich aufgeben, dich zu besiegen. Oh mein Gott. Aber das heißt nicht, dass du mich überrollen musst. Ich, ich weiß, es geht gerade um alles, aber ist das. So, und ab ins Feuer mit dir. Oder in, na, eher in die Lava. Ah, oh, verdammt, das war nix. Na komm her. Bam. Und zurück. Und. Oh nein, das war nichts. Und weg mit dir. Und weg mit dir in deinen eigenen Planeten, in dein eigenes geplantes Zentrum des Universums. Daraus wird wohl nichts mehr und das ist ein echt grausamer Tod, würde ich mal behaupten. Au. Das ist der letzte große Stern, mit dem wir Präsident Peach und das gesamte Universum retten. Und damit sind wir Bowser wohl anscheinend los. Oh, Peach! Alter, was machst du, Bowser Junior, du Idiot? Ja, dich retten mir nicht. Und der gesamte Planet hier kollabiert in sich zusammen. Alter. Ja, Pausa. Wurde wohl nichts. Ist wohl nichts geworden, was du alles geplant hast mit deinem Universum. Oh, was? Ist al Alter, der lebt immer noch. Der lebt ja immer noch. Was ist denn falsch mit dir? Alter, der wie heißt wie heißt heiß ist das? 6-7.000 Grad, die Oberfläche von so einer Sonne, zumindest von unserer Sonne. Mein Königsstern, mein Kosmos, er schrumpft. Ja, er schrumpft nicht nur, sondern er implodiert auch. Ach Scheiße, so ein kleiner Stern macht so viel Chaos. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab? Es wird alles reingezogen in dieses Loch. Luma? Was machst du? Alle Lumas gemeinsam retten das Universum. Und alle Menschen und alle Organismen, die dort drin leben. Man hört noch die ganzen Schreie von den Lumas. Ganz leise. Und jetzt auch nochmal, wow. Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Und die Szene ist echt wunderschön, finde ich. Ein Sternbaby wurde geboren. Dieses Kind wird sicherlich der einst eine neue Galaxie werden. Wenn das Licht eines Sterns verblasst, zippelt er zu Sternenstaub. Wenn man diesen sammelt und zusammenfügt, wird er wieder zu einem Stern. Ja, zum Beispiel, wenn man die zusammenfügt im Bauch eines Gourmet Lumas. <lacht> Das ist krank. Die Gemelumas essen einfach ihre Verstorbenen sozusagen und werden dann selbst wieder zu einem krassen Stern. Irgendwie, irgendwie voll Dieb. Und so dreht sich der Kreis des Lebens weiter. Aber es wiederholt sich nie das Gleiche. Es ist immer wieder neu. Und so... Alles schön friedlich. Da sehen wir sogar den Roboter und alles aus der Müllfabrik. Und ein wunderschönes Fest. Wird hier gefeiert. Sogar die Honigbienenkönigin ist noch hier gerade. Und Schatzschi, der Meeresganöre. Und Bar Junior ist sogar auch da. Warum auch immer. Ist der hier gefangen oder was? Und <lacht> Dino Piranha ist auch da. Genauso wie Bowser. Aber auch Peach. Na, ja, Bowser. war am Sternenstaubfest. Neue Galaxie. Und hier sehen wir nochmal einzelne Planeten aus unserem Abenteuer. Ja, das ist Super Mario Galaxy. Hier kommen die Credits. Und es ist ein wirklich Wunderschönes Spiel, ich liebe es einfach. Es ist so schön. Ich mag den Soundtrack, ich mag die wundervoll gestalteten Welten. Aber vorbei ist es tatsächlich noch nicht. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir erleben werden, und die werden wir auch in den nächsten Part anschauen. Ja, aber erstmal so zum spielen ähm, Ihr kennt es sicherlich alle selber. Ihr habt es vermutlich alle schon gespielt. Es ist ein wunderbares Spiel für Nintendo wie. Ähm, kriegt man, ich habe es vor mehreren, vor 6, 7, 8 Jahren mal für 20 Euro bekommen oder sowas. Und ähm, ich glaube, heute kriegt man es vielleicht sogar noch günstiger. Vielleicht sogar gebraucht noch noch mal mal ein bisschen günstiger. Und jeder sollte wirklich dieses Spiel mal gespielt haben. Es macht so viel Spaß. Es gibt so viele coole Power-Ups einfach. Zum Beispiel hier ähm, der Honigbienen-Mario. Oder auch die Sprungfeder-Geist-Mario haben wir dann noch zum beispiel eis mario natürlich und feuer mario die jetzt schon bekannt sind aus anderen spielen zum beispiel äh, New Super mario bros oder auch aus dem original mario bros und so weiter und so fort und ähm, ja ich mag die ideen hier in diesem spiel es ist macht einfach so viel spaß diese Welten zu erkunden das ist mega cool teil 2 hat dann noch mal ein bisschen mehr bei der Abwechslung drauf gesetzt. Ich finde aber, Teil 2 ist ein bisschen zu vollgepackt tatsächlich und ein bisschen. Es wirkt ein bisschen liebloser, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ich weiß, viele widersprechen mir da. Ähm, Teil 2 ist ja noch kein, absolut kein schlechtes Spiel. Ich finde das Spiel auch super. Ähm, es fühlt sich einfach nur nicht so organisch an und die Atmosphäre fehlt mir ein bisschen in Teil 2. Deshalb mag ich auch Teil 1 viel lieber, es, es gibt so viele schöne nette Details, die Story ist cool, man erkundet die Welten, alle. es gibt wenige Welten, die man aber sehr sehr viel erkundet, ähm, was ich mehr mag als in Teil 2, wo es sehr sehr viele kleine Welten gibt, die man nur so teilweise erkundet, die auch relativ begrenzt sind und ja, ich mag auch viele kleine Minispiele hier in dieser Welt und es gibt auch ab und zu mal so Missionen, wo man einfach... In den Missionen, also diese Fragezeichen-Sterne, wo man in den Mission einfach einen geheimen Weg finden muss, ähm, was auch sehr, sehr cool ist. G gibt gibt nochmal ein bisschen so das Feeling von Mario 64, was ich eigentlich was gut finde. Ja, könnte ein bisschen mehr sein, bin ich ehrlich. Was ich nicht so gerne mag, sind die Lumas, also die Gourmet Lumas, weil man muss da immer Sternstaub sammeln, was auch an sich nicht schlecht ist, damit man sich auch mal darum fokussiert. Ähm, und die haben ja auch an sich dadurch ein relativ großen Wert die Sternenstaubteile weil man damit natürlich ich glaube sieben, acht neue Sterne noch kriegt im Spiel plus die äh, Gumelumas in den Missionen selber ähm, das ist cool gemacht was ich sehr sehr gerne mag sind die vielen, vielen verschiedenen Bosse, wir haben Dino Piranha weil ich so später noch mal schwerer da kommen, wir haben Bowser der in drei Varianten immer schwerer wird von Kuppel zu Kuppel und ähm, ja, Bowser hat auch immer mal wieder andere Bosskämpfe, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, zum Beispiel dem, dem Megabein in der allerersten Kuppel, was auch sehr, sehr cool ist. Ähm, ich mag die Abwechslung tatsächlich. Der Soundtrack ist genial, da kann mir keiner was sagen. Und das Spiel ist einfach genial. Ja. Und wer es noch nicht hat, der sollte es sich auf jeden Fall holen. Und. Naja, da kommt gerade zwar das Ende, aber das Ende wird das noch nicht sein. Das kann ich euch versprechen. Thank you so much for my game. Das hatte ich auf jeden Fall, Mario, und ich hoffe, ihr hattet das auch. Dem Bilderbuch wurde ein neues Kapitel hinzugefügt. Der Vias komet ist aufgetaucht. Okay, und was das heißt, das werdet ihr im nächsten Part sehen. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Im nächsten Part schauen wir uns das mal an. Und ja, bis dann, Schau. Euer Rocky. Und da lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ja, einen wunderschönen Tag euch.